bei euch zu sein. Nach diesem kleinen Blick in die Zukunft geht es jetzt in die Vergangenheit und zwar werden wir uns gleich mit historischen Romanen beschäftigen. Das ist eines der beliebtesten Genres in Deutschland tatsächlich und bislang war es immer so, dass es sich sehr viel ums Mittelalter gedreht hat, doch seit kurzem kommt vor allem die Faszination für das letzte Jahrhundert zurück und da haben wir uns zwei ganz besondere erfolgreiche Gäste eingeladen, nämlich Katharina Fuchs und Peter Prange. Ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen. Ich würde sagen, wir setzen uns direkt hin und zeigen unseren Zuschauenden, was sie erwartet. Schön, dass ihr da seid. Möchtet ihr was trinken? Ja, das ja, ja. dann <lacht> schenkt eine euch Mandarina. doch direkt was ein. Und eine Mandarina auch sehr ja. gerne. Ja, wie geht's euch denn? Ja, gut. ja dann gut. Nachdem die Deutsche Bahn uns entlassen hat. Sogar fast in time, nicht just in time, also aber fast in time. Ich möchte heute nicht über die Deutsche Bahn sprechen. Nee, es ist auch kein Grund äh, für gute Laune meistens. Nein, heute gar nicht. Aber ich freue mich, dass ihr hergefunden ja, habt. Das war, das war schon für dich Dankeschön. gedacht. Dankeschön. Genau. Wollt ihr unseren Zuschauern vielleicht erstmal so ein bisschen was über euch erzählen? Die meisten werden euch sicher kennen, aber es sind ja auch oft irgendwie Vertreter anderer Genres da. Ihr habt auch schon eure Bücher mitgebracht, habe ich gesehen. Traumpalast und Lebenssekunden. Vielleicht magst du gleich mal anfangen. Wie kamst du denn in diese ganze Welt des historischen Romans und was begeistert dich daran? In die Welt des historischen Romans? Da kam ich erst sehr spät. Ich mhm. bin ja eigentlich äh, Juristin ähm, und war lange Zeit Anwältin bei einem großen Unternehmen. Und ähm, dann äh, habe ich gemerkt, als ich dann ähm, äh, drei Kinder hatte, äh, dass es relativ schwierig ist, äh, dass, ähm, dass also die Arbeit äh, in, der, in dem Unternehmen zu vereinbaren mit der Kindererziehung, als dann das äh, erste Mal alle drei Kinder gleichzeitig die Windpocken bekamen mhm. und ich dann ein Versäumnisurteil vor dem Arbeitsgericht Darmstadt kassiert habe, da habe ich dann entschieden, Elternzeit ist auch eine sehr gute Sache und dann, ähm, eben, war dann zu Hause und habe dann aber wiederum gemerkt, mir fehlt unheimlich das Schreiben. Ich habe mich vorher immer in den Schriftsätzen ausgetobt und ähm, habe dann auch immer versucht, die ganz besonders dramaturgisch aufzubauen. Ähm, die Richter haben sich darüber auch teilweise gefreut. Manche fanden es wahrscheinlich eher ein bisschen übertrieben. Und dann war ich auf einmal Hausfrau und saß zu Hause. und. Ähm, es hat mir unheimlich das Schreiben gefehlt und dann ähm, habe ich irgendwie angefangen, als ich dann, ähm, ja, wenn die Kinder im Bett waren, das Playmobil eingeräumt, habe ich mich an die Tastatur gesetzt und eigentlich der Auslöser war, dass ich ein Tagebuch von meiner Großmutter mhm. bekommen habe aus ihrem Nachlass. Und das hat mich eigentlich dazu ähm, inspiriert. Da habe ich immer wieder drin geblättert, dass ich äh, überlegte, ähm, das ist eigentlich ähm, ein, ein Leben, was man aufschreiben muss. Sie hatte ein riesengroßes Hofgut in Sachsen durch den Zweiten Weltkrieg geführt, zusammen nur mit ihrem gebrechlichen Urgroß äh, meinem Urgroßvater, mhm. ihrem Vater. Und ähm, ja, aber dann wollte ich das auch noch verknüpfen mit dem Leben meiner anderen Großmutter mhm. und habe ziemlich lange, überlegt und ähm, also es hat dann sehr lange gebraucht, bis ich dann wirklich dazu kam, dass es äh, zu einem Roman wurde. Aber dann ähm, ist eben ein historischer Roman entstanden, der auf der Buchmesse als Projekt, als Buchprojekt 2017 unter den Verlagen versteigert wurde. Und ähm, ja, da hat, glaube ich, auch niemand damit gerechnet, dass der dann, äh, ja. der war letztes Jahr dann der Tolino, äh, der erfolgreichste Tolino-Titel. Ja. Herzlichen ja. Glückwunsch, aber auch ja. total schön, dass ja. du dann aus so einer Situation, die ja eigentlich sehr unschön ist, eben mit dieser Kündigung quasi, sowas dann Ja, das war hast. Elternzeit. Das war keine das war Kündigung. Okay, ich bin ja dann auch Idee. wieder okay. teilweise zurückgegangen, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dann kam ja das nächste Buch und das nächste mhm. Buch dass äh, mir das eigentlich mehr Spaß macht und dass man davon auch tatsächlich leben kann inzwischen. Und, ja. Ja, und bin jetzt eigentlich damit auch sehr froh. Ja, sehr schön. War das bei dir ähnlich? Kamen irgendwelche widrigen nee, Umstände nee, zu nee, nee. Ja, Widriger Umstand vielleicht, <lacht> dass ich dann tatsächlich mich entschloss, das erste Buch zu schreiben. Aber ich habe sehr lange mich geweigert, Bücher zu schreiben. Ich mhm. habe während der ähm, Studienzeit und während meiner Promotionszeit äh, habe ich äh, viele Bücher übersetzt, habe viel für Verlage gearbeitet und ein Lektor war immer der Meinung, ich sollte auch selbst mal Bücher schreiben und ich habe immer gesagt, ich habe der Welt nichts mitzuteilen und ich äh, übersetze lieber gute Bücher, als dass ich schlechte schreibe und manche Kritiker sind heute noch der Meinung, wäre man bei dem äh, Ansatz geblieben, <lacht> wäre das für uns alle besser. Aber es gab dann einen Augenblick, in dem ich tatsächlich dann wirklich in einer Minute zum Schriftsteller geworden bin und das war am 19. August 1989 um 21.45 Uhr und zwar sehr detailliert. Äh, ganz äh, deshalb so punktgenau, ein 21.45 Uhr Heute-Journal und am 19. August 1989 mhm. war das Heute-Journal macht da auf mit den Bildern von den DDR-Bürgern, die in Ungarn durch den Zaun drängten. Mhm. Und in der Sekunde hatte ich die Vision von einem Roman, den ich gern gelesen hätte. Nämlich die Geschichte von einer Familie, die gegen Ende des Zweiten Weltkrieges irgendwo in Deutschland nochmal zusammenkommt zu einer Hochzeit und dann schlägt die Faust Gottes in Gestalt des Kriegsendes in diese Familie hinein, versprengt die Mitglieder der Familie über ganz Deutschland und die brauchen dann ein halbes Jahrhundert, um wieder zusammenzufinden. Mhm. Also die Geschichte des geteilten und wiedervereinten Deutschlands am Beispiel einer Familie, das war wirklich so eine Sekundeneingebung. Und das hat mich tatsächlich dann nicht mehr losgelassen. Und ich habe wirklich immer mit dem Hammer auf die Idee drauf Ich wollte ja keine Bücher schreiben, jetzt halt die Klappe. Aber die Idee war stärker als ich. Und die hat sich immer wieder zu Wort gemeldet. Ich habe damals völlig andere Sachen gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich habe dann einmal auch so einen Persönlichkeitsratgeber geschrieben, Sieben Wege zum Misserfolg, und man muss immer über das schreiben, worin man sich auskennt. <lacht> und da habe ich dann so steile Thesen vertreten, wie das Leben ist zu kurz, um es mit Geldverdienen zu verplempern. Und man soll nur das tun, was man mit heißem Herzen tut. Und dieses Buch war dann noch entsprechend äh, unerfolgreich, aber es hat mich selbst therapiert, mhm. weil ich da ein fürchterlich schlechtes Gewissen bekam vor mir selbst. Weil ich gedacht habe, wenn ich mal in dem Alter bin, in dem ich jetzt bin und schaue auf mein Leben zurück, und werde merken, ich habe da gekniffen. Ich habe ja diese Idee, ne, die wirklich heiß in mir brannte. Und was habe ich gemacht? Ich habe mein Leben mit Geld verdienen, verplempert. Und, und deshalb habe ich dann gesagt, nein, ich muss jetzt eine Auszeit nehmen und habe mir ein Jahr dann diese Auszeit genommen, habe das riskiert. Also ich habe da wirklich auch eine existenzielle war das eine existenzielle Mutprobe, aber dieses eine Jahr habe ich gemacht. Das war dann das Bernstein-Amulett. Mhm. Das ist dann nicht vom das äh, ja Start ja, weg ja. nicht. Nein, nicht okay. das, erst als die Regina Ziegler das entdeckt hat, die mhm. Filmproduzentin, und hat das dann als Weiterhinter verfilmt für die ARD. Und es war dann so auf Nebenmärkten wahnsinnig erfolgreich. Mhm. Also beispielsweise das meistverkaufte Buch bei Weltbild und äh, solche Sachen. Aber im klassischen Buchmarkt ist das erstmal kein großer Erfolg gewesen. Und das ist dann so durch die Hintertür ein Erfolg geworden und das ist jetzt ein Longseller mit über einer Million verkauften ja. Exemplare. Auch dank der Verfilmung Na, wurde es ja auch dann immer Natürlich, der, die Verfilmung ist ja, ich glaube, 50 Mal inzwischen gelaufen in mhm. den letzten 15 Jahren. Und das hat mir sehr geholfen und das war dann sozusagen mein Einstieg dann in die... Äh, Schriftstellerei. Ob das zum Wohle der Menschheit ist, weiß ich nicht. Zu meinem Wohl ist es. Ich es war, schon, die, ja, es war die es ökonomisch so dümmste Entscheidung ja. meines Lebens, weil man kann in anderen Berufen wirklich wesentlich besser verdienen, als Juristin ja. sicherlich und als äh, Unternehmensberater, der ich ein paar Jahre gewesen bin, ganz sicher. Also da verdient man das auf der linken Arschbacke, auf Deutsch gesagt. <lacht> ne? und, äh, aber das, war, das hat keinen Spaß gemacht. Ich habe keine Spur hinterlassen. Und weil ich aus dem kleinen Handwerksbetrieb komme, meine Eltern hatten ein Bettengeschäft, um, wollte ich immer am Ende des Tages irgendwas haben. Ja, und so als Berater Produkt, hat man das nicht. Ja. Ja, und, so, und auch beim Übersetzen war das immer schön, wenn ich abends so meinen Stapel da hatte von 10, 12 Seiten, die ich übersetzt hatte, dann wusste ich, was mein Tagwerk war. Mhm. Na, aber so dieses abstrakte Beraten, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und, und dann habe ich dann diesen ersten Roman, Das Bernstein Amulett, geschrieben. Ja, und da sind dann jetzt inzwischen so ungefähr 20, ungefähr 20 draus geworden. Das ist eine ganz schöne ja. Menge. Also gut, dass dich die Idee nicht losgelassen hat. Du hast ja gerade gemeint, bei dir war es so eine Familiengeschichte. Hast du auch Dinge schon in deine Bücher einfließen lassen aus Familien? Also ja, Familiengeschichten ja. sind ja beides, aber aus ja, deiner ja. persönlichen Familiengeschichte? Sehr, sehr stark sogar. Also in Unsere wunderbaren Jahre, mein mhm. vorletzter Roman, vorvorletzter Roman, der ja auch dann von der ARD verfilmt worden ist, beziehungsweise das erste Drittel des Romans. Ist, wir bereiten jetzt die zweite Staffel vor. Das ist die Geschichte, der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark. Die ursprüngliche Idee hatte ich, als ich das erste Mal einkaufte mit dem Euro, ja, am 2. Januar 2002. Da stand ich an der Ladenkasse und dachte, das, diese Situation hat es ja schon mal gegeben. Neues Geld, 1948. Und da hatte ich dann die Idee, Mensch, das wäre doch toll, eine Geschichte zu schreiben, wie ein paar junge Menschen 1948 diese berühmten 40 Mark bekommen, mit denen die Bundesrepublik losging. Also es war ja der Gründungsmythos der Bundesrepublik. Und das durchzuerzählen bis zu dem Tag, wo ich da an der Ladenkasse stand, nämlich 2002. Und so kann man sozusagen entlang des Geldes die ganze Geschichte der Bundesrepublik in Gestalt einer Geschichte von sechs Freunden erzählen. Und es war eine gute abstrakte Idee, aber ich hatte die Angst, dass ein äh, schlechter abstrakter Roman draus wurde, weil ich überhaupt keine Idee hatte, wie ich das, äh, mit welchen Figuren ich das verkörpern konnte und wo ich das verorten sollte. Und dann ist vor achteinhalb äh, Jahren meine Mutter gestorben und ich fand vollkommen wieder erwarten Liebesbriefe meiner Eltern mhm. äh, in einem Pappkarton. Ich wusste überhaupt nicht, dass es diese Liebesbriefe gab. Und die habe ich dann äh, nach äh, reiflicher Selbstprüfung, ob das nicht biotätlos ist, habe ich die dann gelesen und dabei ist eine solche Flut von Erinnerungen in mir hochgekommen. Alles Geschichten von meinen Eltern und Großeltern und Onkels und Tanten. Und beispielsweise auch von meinem Vater, der als 17-Jähriger in den Krieg gekommen ist, mit 21 zurückgekommen ist und musste dann seine Geschwister versorgen. Und was hat er gemacht? Er hat ja nichts gelernt. Dann ist er über die Sauerländer Dörfer gezogen. Und hatte, obwohl er selbst nicht tanzen konnte, dem Bauernjungen das, was er sich unter Tanzen vorstellte, beigebracht und so für Fressalien gesorgt. Und das sind alles solche Dinge, sind eingeflossen dann in unsere wunderbaren Jahre. Und dann wusste ich ja, das muss in Altner spielen, in meiner Heimatstadt, mit ganz vielen Figuren aus meiner Verwandtschaft. Und äh, äh, unter anderem, meine Mutter spielt da eine Rolle, eine Frau, die Christel heißt, und die wurde dann auch, die sehr harmoniebedürftig war und die wurde dann ausgerechnet von Katja Riemann gespielt. Das war sehr lustig, weil Katja Riemann ist ja für vieles bekannt, beispielsweise für Schauspielkunst, mhm. aber nicht unbedingt dafür, dass sie eine sehr harmoniesüchtige Frau ist. Und, äh, und da wimmelt's also wirklich von Verwandten und, und Verwandten. Und der, der Clou der Sache war, äh, erst als ich dann entschlossen habe, dass die Geschichte in Altner spielt, habe ich mich erinnert, dass in Altena tatsächlich die Rohlinge der D-Mark produziert worden sind. Dass also die Geschichte wirklich organisch dahin gehörte. Zufall? Ne? Ja, das war, ja. nein, das war ein Himmelzeichen. Das war Schicksal. Ja. Das war eine Schicksalsfügung. Und dann hatte ich eine solche Sicherheit, dass die Geschichte genau in dieses Provinznest Altena im mhm. Sauerland gehört, um von dort aus die ganze Geschichte der Bundesrepublik zu erzählen. Und dann habe ich geschrieben wie im Rausch. Ja, aber total schön. Ja. Und was dann ja beides verbindet? Einmal die Briefe, die gefunden wurden. Und du hast ja gerade eben gemeint, das Tagebuch der Großmutter. Das war aber eine Geschichte Zwei Handvoll Leben. Meine das ich, war oder? Zwei Leben, und das ja. war ja auch ja. ein Tolino Bestseller, generell, wenn man das Cover sieht, kennt man. Das war, der, sieht, das war man das letztes Buch. Jahr der Tolino Bestseller. Ja. Ja, wie ja. ging es dir damit? Er hat ja gerade schon so ein bisschen erzählt, wie das dann so war mit dem Bestseller und wie das auch so kam mit der Verfilmung und wie die ganze Lebensgeschichte der Bücher dann so weiter lief. Wie war das bei dir? Wie das weiterging mit den Büchern? Ja, so generell. Wie, wie hat sich der Erfolg bei dir bemerkbar gemacht? Weil Bei dir meintest du ja gerade, dass ja, es. hast ja gerade Buch gesagt, nicht, ja, Tolino Nummer 1. Also ja, muss man ja nicht weiter Fall. kommentieren. <lacht> Aber es steht bei dir eine Verfilmung an oder ging da irgendwie. Nee, also eine Verfilmung steht deshalb dich an, wahrscheinlich von der. Weil das ist ja im Grunde eine KDW-Geschichte. Mhm. Ich habe gedacht, war, das wäre deine Geschichte. Nee, das ist nicht meine, sondern ah. die, das war praktisch schon ein Vertrag abgeschlossen mit ja, okay. der. Die Ufer macht mit das. Die Ufa, mhm. die macht jetzt einen großen Dreiteiler oder ja. so sowas und meine Agentin, die hat immer nur gesagt bekommen, ja, hätten wir das vorher gehabt. Oh, das ja. ist aber es war dann halt schlechtes Timing und mhm. natürlich machen die dann sowas nicht nochmal, vielleicht dann irgendwie in 20 Jahren. Mal schauen, wenn es dann noch Fernsehen gibt. Oder ich war jetzt überzeugt, ist, das wäre da eine Geschichte nein, nein, gewesen. Ist nicht meine, ich würde das gerne für mich in Anspruch nehmen, aber ist es nicht. Ja. Und ähm, ja, Verfilmung ist also in ist jetzt nicht auf dem Programm, aber es gab eben dann auch noch äh, zwei andere Bücher. Und ähm, ich, hab, ich bin eben jetzt im Grunde im Hauptberuf ähm, Schriftstellerin geworden. Das ist der große Unterschied zu vorher. Und äh, ich bin eigentlich damit auch ganz... Glücklich. Aber mit Juristen ist ja. das ja eine alte Tradition. Das sind viele Juristen, eben. Ja, klar. Ja, Also nicht nur ja, Schling in Deutschland, schreiben. eben, ja, also und euch mit den Fällen aus dem wirklichen Leben beschäftigt. Ja, und du musst ja. auch, um Jura zu studieren, also das, die meisten wissen ja gar nicht, was Jura überhaupt ist, wenn man, wenn man sich das aussucht, aber du musst unheimlich gerne lesen und unheimlich gerne schreiben. Ja. Sonst kannst du es echt lassen. Ja, auch, die, auch die, die, ja. Äh, die, das Ringen um den richtigen Begriff. Ja, ja. Also Flaubert ja. hat gesagt, ja. dass er mit, mit dem Code Civil ins Bett gegangen ist. Ja. Das hat er abends nochmal so, um sozusagen seine Sprache zu schärfen. Das, das Mot propre. Ne, das Mot <lacht> propre, das war so eine fixe Idee ja. von dem. Und das hat er am Code Civil geschult. Ja. Ja, aber ganz ja. spannend. Und die Geschichten spielen ja jetzt beide im 20. Jahrhundert oder bei dir dann ja noch mal ein bisschen später mit der Gründung des Euros. Es zieht sich ja dann quasi. Aber habt ihr so eine liebste Epoche? Weil man halt sieht ja momentan, wenn man sich historische Romane ansieht, ganz stark so einen Schub in die, sag ich mal, jüngere Zeit. Die Zweiten Weltkriege werden häufig thematisiert. Wo verortet ihr eure Geschichten am liebsten? Oder habt ihr Epochen, die ihr euch noch vorstellen könntet? Also bei mir ist es immer gerade die Epoche, über die ich schreibe. In die tauche ich dann so mhm. tief ein. Dass ich eigentlich, das, das ist dann absolut mein Favorit in der Zeit. Also jetzt habe ich gerade fertig geschrieben, ein Buch über die 70er, 80er Jahre, was in meiner Jugend spielt. Und da habe ich, da habe ich dann die Platten vom Dachboden geholt, den Torens Plattenspieler und halt wieder Doors und, und Beatles und Cat Stevens gehört. Und das ist da wie... Ähm, ja, dann ist irgendwie dieses Gefühl auch wieder da. Ich glaube, das ist ein Slogan von hr1 oder äh, das man, Gefühl ist wieder da. Das Gefühl ist wieder da. Wenn man diese Musik hört, mhm. das ist, der stimmt aber. Mhm. Und dann, ich tauche dann so tief ein und es ist dann eigentlich in dem Moment, also in der Zeit, wo ich an dem Buch schreibe, sage ich, das ist jetzt das, was mich interessiert und meine Kinder, die also sporadisch sind die noch zu Hause, die sind ja inzwischen erwachsen, aber wenn die dann gesehen haben, oh, jetzt guckt sie schon wieder nur irgendwelche Dokus über diese Zeit, das kann doch wohl nicht wahr sein, eine Zeit lang war es halb zweiter Weltkrieg, was ja auch, was viele dann gar nicht mehr verstehen können, also die Jugendlichen, wie kann man sich das antun, wie kann man sich das immer wieder anschauen oder bergeweise Sachbücher zu dem Thema, also du recherchierst ja auch, ja. Da ganz tief, also, das sieht man ja bei dir, bei deinen Büchern, dass du da ganz äh, wahrscheinlich auch schon viel Sachkenntnis hast, aber man muss natürlich in dem Moment Klar. auch nochmal ja. sich, äh, ich, ich bin ja auch an die Orte gereist, also. Das mache ich immer erst hinterher. Ja. Ach, machst du Ja, weil ich will, will gucken, ob sich die Realität nach meinen Vorgaben gehalten hat. Nee, wirklich. Das heißt, ich meine, ich habe ja zwei Stränge. Also ich habe einmal, sagen wir mal, das war nie geplant gewesen, aber es hat sich so im Laufe der 20 Jahre, die ich jetzt schreibe, von alleine heraus gemändelt Also ich habe einen Strang, das sind 1000 Jahre europäische Kulturgeschichte, in zehn historischen Romanen, jedes Jahrhundert in einem epochalen geistigen Wendereignis, das bis heute auf uns nachwirkt. Beispielsweise die Entstehung der Enzyklopädie im 18. Jahrhundert, habe ich in dem Roman die Philosophie beschrieben. Das war das Wikipedia-Projekt des, äh, des 18. Jahrhunderts. Na, und so ist für jedes Jahrhundert ein epochales Ereignis. Es muss dann nur noch das 12. und das 14. Jahrhundert sind noch offen, da weiß ich einfach die Themen schon lange. Und, äh, und da, äh, dazu dann eben Deutschland im 20. Jahrhundert, da habe ich jetzt vier Romane geschrieben, da steht noch einer aus. Und dann habe ich sozusagen das große Deutschlandpanorama im 20. Jahrhundert und dann kann ich beruhigt äh, in die, äh, ins, ins kühle Grab sinken. Dann habe ich das sozusagen, das meine ich auf das Erden heißt, getan. Du suchst, dir, praktisch, du suchst dir im Grunde die Zeitspanne Nein, nein, nein, nein, nein. Das hat sich, so, das hat sich einfach so ergeben. Das also ist völlig, völlig gaga. Das hatte ich, ich hab, ich bin früher vom Verlag auch zum Teil dafür gerügt worden, auch vom Buchhändler, dass ich so ein Epochenspringer bin. Dass ich immer so von einer Epoche zur anderen gesprungen bin und auch die Länder gewechselt habe. Also jetzt nicht irgendwie England 13. Jahrhundert und das rauf und runter, sondern Frankreich 18. Jahrhundert, London 19. Jahrhundert, Rom 16. Jahrh 17. Jahrhundert und so weiter. Und das, woran lag das? Das war eigentlich, weil da immer so ganz besondere Ereignisse gewesen sind, die ich versucht habe, mir in, also Geschichte, historische Geschichte im, äh, im, im Sinne einer Story als Geschichte selbst zu vermitteln. Also Sachen, auf die ich neugierig war, ne? so unter dem groben Schlagwort, wie wir wurden, was wir sind in Europa. Und Aber gleichzeitig eben noch mit diesem Strang auch mit, mit Deutschland dann im Zentrum, weil das ist meine eigene Ursuppe, aus der ich hervorgekrochen bin. Ich bin Jahrgang 55, also mitten im Jahrhundert, geboren und dieses davor und danach und die Gleichzeitigkeiten dann auch in der Doppelstaatlichkeit, das sind alles immer Themen gewesen, die mich als Kind schon interessiert haben. Und meine schriftstellerische Grundausbildung habe ich sowieso im Bettengeschäft meiner Eltern erfahren. Weil meine Eltern hatten eben ein kleines Bettengeschäft und bei den Auslieferungen war ich als Kind immer mit dabei mhm. und die Auslieferungen die äh, endeten immer im Schlafzimmer und im Schlafzimmer öffnen die Menschen sich in einer Weise, wie sie das sonst nicht, na, nicht in der Weise, was du <lacht> jetzt denkst, das sondern habe ich nie gesagt, ja, du hast so oder? gegrinst und, äh, sondern also es ist wie früher beim Zugfahren, wenn man ja. in einem Abteil zusammensitzt, zehn Kilometer ist man gefahren und dann man erzählt sich auf einmal die intimsten Sachen. Na, also äh, mein äh, Mann, äh, der schläft ja gerne nackt. Und, äh, aber ich Geht bin eher so frierig, Tag? so acht, neun Jahre. Ne? <lacht> Na, aber ich bin dann so frierig und kuschel mich dann so dran. Und dann sagt er mir: Geh mir weg mit deinen Eisbeinen. <lacht> und der Opa, das sehen Sie an der Matratze, ne? der hat ja mit der Prostata. Und das hast du dann in deinen Romanen gearbeitet? Ja, nein, ich habe da Menschen kennengelernt. <lacht> Seitdem weiß ich, wie Menschen ticken. Ne? Das habe ich von ungefähr von sieben, acht gemacht, bis ich, äh, hinterher ich die, seit ich einen Führerschein hatte, selbst gemacht, bis zwanzig ungefähr. Ich bin mal sitzen geblieben in der Schule. Und habe das also, um, sagen wir mal, um Latein und äh, Mathematik noch mehr zu vertiefen, habe ich das Wertvollste äh, investiert, was ich besitze, nämlich Zeit, und habe gesagt, das mache ich noch mal ein Jahr. Und äh, so habe ich auch die Auslieferung noch länger gemacht und so habe ich ja mal äh, fest mhm. gelernt, wie Menschen ticken. Und das ist für mich, da bin ich sehr altmodisch, das ist das Einzige, was mich eigentlich interessiert, wie Menschen ticken. Und wie Menschen ticken wird spannend, wenn sie sozusagen von den äußeren Gegebenheiten gefordert sind und deshalb eben epochale Ereignisse, in mhm auch wirklich was passiert und nicht hier so, so, so, so ein laues, warmes Wasser um uns herum plätschert, wo es unglaublich einfach ist, ein guter Mensch zu sein, wie wir das meine Generation im Wesentlichen erlebt haben, sondern in Zeiten wie beispielsweise in der Nazizeit, mhm. in meinem Roman Eine Familie in Deutschland, habe ich die ganze Nazizeit versucht, von, von A bis Z zu erzählen, mit einer Familie im Zentrum, weil da zeigt sich, aus welchem Holz man geschnitzt ist und das hat mich immer fasziniert und auch schon eben in diesen Erzählungen aus der Nachbarschaft, die mein Vater mir erzählt die mein Großvater erzählt hatte, was, was ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll, also beispielsweise, wie man einen, einen Hund zum Antisemiten abrichten kann. Mhm. Hat er mir erzählt, das habe ich in unsere wunderbaren Jahre dann aufgegriffen, ein Nachbarshund, dem warf man ein Stück Fleisch vor und dann hat er sich draufgestürzt nach Hunderart und wenn man sagt, er ist vom Jud, hat er eine Vollbremsung gemacht. Na, also das heißt, man kann einen Hund zum Antisemiten äh, erziehen. Mhm. Und das habe ich dann in unsere wunderbaren Jahre dafür gebraucht. Da habe ich das den, äh, zum Hund des Bürgermeisters gemacht. Und der wird so enttarnt als Nazi vor den Besatzungsbehörden. Mhm. Also, so, also es geht immer um die Personen, das ist ja bei dir genauso. Ja, es geht immer um die Personen ja, im wobei, Zentrum. was du da sagst mit diesen Anekdoten. Also ähm, ich habe immer früher so den Eindruck gehabt, da haben unsere Eltern ja nicht so gerne... So, wirklich viel darüber erzählt, sondern die, so. hatten sich, die hatten sich, also bei mir war das so, die hatten sich so wirklich so Anekdoten zurechtgelegt. Das habe ich aber, ist mir aber auch erst später klar geworden. Mhm. Dass, also, mein Vater hat zum Beispiel immer erzählt die Geschichte, wie ihn der SS-Sturmbandführer mitgenommen hat in seinem schönen, offenen Horch, weil der Sohn war mit ihm in der Klasse. Und er war aber gar nicht in der Hitlerjugend und dann hat er ihn immer gefragt, und wann, wann kommst du zu uns? Du musst doch jetzt mal eintreten. Und er hätte immer gesagt, nö, ich reite ja und ich mache ja dies und ich muss auf dem Hof helfen und so. Und behauptet, er hätte sich da halt immer drum gedrückt. Mhm. Natürlich war er irgendwann in der HJ, weil so alle drin waren. Ja. Aber das, also, es kam auch dann erst später so in den Gesprächen, eigentlich dann, als ich das Buch geschrieben habe, da hatte ich zum Glück auch noch meine beiden Eltern, 25 und 29, geboren, als ich zwei Handvoll Leben geschrieben habe. Und da habe ich dann wirklich mit ihnen noch mal über vieles sprechen können, was sie früher nicht so sagen wollten. Mhm. Also das, war, das kam dann eigentlich, da habe ich dann gemerkt, naja, eigentlich... Wollen Sie doch darüber reden, hm. aber es war viele Jahre wohl so traumatisch auch. Also, das war ja diese Generation, die. 25, so dein Vater dann wahrscheinlich? 25, und dann war der ja, wahrscheinlich auch ja. mit 18 im Krieg oder so, ne? Der war auch im Krieg, ja. ja. Der hat zwar ja. relativ gut getroffen. Ja. Ähm, erzählt immer, er hat auf Sylt äh, gelegen und hat äh, sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Irgendwie hat das gedeichselt, ja, dass er da, da gehabt, gelandet ja. ist, hat er Glück gehabt, ja. ja. Aber also das, das war aber auch so wichtig, dass ich sie noch hatte, um dann das Buch mhm, ja. zu schreiben, weil sie eben, meine, irgendwann kam dann raus, meine, meine Mutter hat immer gesagt, ja der, der Opa, der musste ja in der Partei sein, weil der war ja beim Arbeitsamt und Beamten, die mussten in die NSDAP mhm. eintreten. Und ähm, er war aber dann halt sogar auch noch Blockwart hier in Na, Neukölln. Das muss dann nicht unbedingt ja, sein. Das, das muss, muss dann eigentlich nicht nein, unbedingt nein. sein. Und das wollte sie auch früher eigentlich ja. nicht so sagen. Aber dann mhm. wurde ja, es dann sein. halt, dann oh. hat sie es halt mal erzählt. Aber ja. sehr spannend ja. auch, dass dann die Recherche ja. Ja bei dir zum Beispiel noch mit Zeitzeugenarbeit funktioniert ja. hat. Aber wie funktioniert denn so eine Recherche für einen historischen Roman? Weil ich stelle mir das unfassbar umfangreich vor, das muss ja ein Wahnsinn ja, sein. Ein bisschen Allgemeinbildung und einmal sitzen bleiben. <lacht> das reicht Schule, ne? schon. Okay. <lacht> <lacht> <lacht> Das ja, auch bei dir nach wahnsinnig viel Recherche. Und dann findest du noch währenddessen raus, dass es sogar in deinem Heimatort quasi noch relevant war für dein Buch. Ja, ja. Nein, aber noch eben zu diesen Anekdoten. Klar gibt es da viele Anekdoten, aber meine Eltern waren da wirklich erstaunlich offen. Sie haben auch Sachen erzählt, wo sie überhaupt kein gutes Bild abgegeben haben. Und da bin ich ihnen sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Da bin ich sehr dankbar. Ja, Beispielsweise toll. meine Mutter kam von einem Bauernhof auch, aber ein kleiner Bauernhof. Und ganz klassisch, die, hatten, die Eltern hatten jüdische Freunde als Viehhändler. Also die ganz klassische Konstellation. Bauern und Viehhändler. Und die kamen auch in den 30er Jahren immer noch sonntags zu Besuch. Und wenn die dann da waren, dann hat meine Mutter als 6-, 7 Mädchen, also die waren etwas früher eingeschult, und hat die dann die Türklinke mit dem Ellbogen nur runtergemacht, weil die Infiltration in der Schule schon stärker war als das gelebte Beispiel der Großeltern, der eigenen Eltern, die ja die mhm. jüdischen Freunde nach wie vor eingeladen haben. Und solche Sachen, da wurde bei uns, also ich mhm. weiß, das ist eine Ausnahme, da wurde aber sehr offen drüber geredet. Mhm. Und ich erkläre es mir ein bisschen auch damit, weil es war ja eine Opfergeneration. Mein Vater, der hat sich einfach um seine Jugend beraubt gesehen. Der war nicht in, auf Sylt, sondern der war in Rumänien und der hat mal halt erzählt, da war mit 18 Jahren, das hat mich wirklich äh, unglaublich angerührt. Er war in einem Schützengraben und hatte ein Trommelfeuer. Und dann erzählen, hat er gesagt, lieber Gott, wenn ich aus der Scheiße rauskomme, habe ich nur noch einen Wunsch. Ich möchte ein gottverdammter kleiner Spießer werden. <lacht> und das finde ich ja. so unglaublich. Und da, da, da habe ich eigentlich durch die 50er Jahre verstanden, wo wir jetzt so drüber lächeln. Ja. Dieses Restaurative, dieses äh, Piefige, ne, dieses Friedliche, Idyllische ne, und zum Teil auch verlogen. Aber verdammt nochmal, diese Generation wollte einfach ihre Ruhe haben. Die, wollten ihre ja, die Ruhe wollte haben. Essen ja. und die wollte Ruhe haben und zufrieden sein und arbeiten und, und das war alles. Und dann waren sie schon glücklich. Ja, ja, leider haben sie dann halt auch die Frauenrolle wieder so umgekehrt, wo dann halt so im, ja. noch im Zweiten Weltkrieg durften die Frauen alles übernehmen, ja. als die Männer an der Front waren und dann in den 50er Jahren zurück an den Herd, aber dann auch so extrem, also dass es dann sogar ja gesetzlich geregelt war, dass sie äh, ihren Mann fragen müssen, wenn sie verheiratet mhm. sind, wenn sie einen äh, Arbeitsvertrag unterschreiben. Das ist aber auch mit ein Grund, weshalb jetzt so wahnsinnig viele Romane entstehen aus dieser Zeit. Und da komischerweise, ich muss jetzt zugeben, in, in meinen auch, sind die Frauen da alle emanzipiert und wehren sich gegen diese Rolle. Aber ich glaube, es kommt auch wirklich daher, weil, weil die Zeit, weil das so extrem war mit dieser, ähm, mit dieser Rollenverteilung, mhm. diese Kommando zurück und, äh, und viele haben sich ja auch äh, da reingefügt. Ja. Aber das ist schon auffällig, finde ich. Ja. Aber ich glaube, es ist auch fast schon wichtig, solche Charaktere zu schreiben. Wenn ich als Leserin jetzt ein Buch lese und da wäre eine Frau, die sich die ganze Zeit nur in die Rolle fügt, das ist heutiger nee, das Sicht, auch wenn man das nicht lesen, mit, ist auch nee, tot langweilig. Ja, ja. und das, ich glaube, das ist auch nicht mehr so nachvollziehbar, weil ja. meine Generation das jetzt zum, Beispiel zum Glück gar nicht ja. so erlebt hat. Wobei jetzt also, wer zu Hause bleibt und Kinder erzieht, nee, und, äh, Genau, auf also, freiwilliger Basis, ja. Ja. absolut. Ja. Ja. ja, wobei mir das ein bisschen so jetzt als Trend auf den Wecker geht, mit diesen ganzen starken Frauen. Also ich darf sagen, weil ich im Zeichen der Jungfrau geboren bin, ne, habe ich also sehr viele weibliche Anteile in mir. Aber äh, was mir an meiner Reihe im Traumpalast eigentlich gefällt, da sagt mir auch viel, jeder, oh, das ist eine tolle, starke Frau. Nee, ist sie eben nicht, sondern sie versucht stark zu sein und kriegt aber immer Angst vor der eigenen Courage. Mhm. Und deshalb ist sie gleichzeitig eine Frau, die ständig mit Gottesurteilen arbeitet. Wenn sie nicht so recht so weiß, dann macht sie es wie kleine Kinder, wenn ich mit dem linken Fuß da ankomme, dann mache ich so rum, wenn ich mit dem rechten ankomme, dahin. Ne, ja. Oder so. Also immer diese Gottes Urteile, wenn man sich überfordert fühlt. Und das finde ich auch viel lebensechter. Ich meine, ob jetzt Frau oder Mann. Ich glaube, so weit sind wir heutzutage auch, dass das eigentlich nicht mehr die entscheidende Rolle ist. Es gibt Schisser weiblichen und männlichen Geschlechts und es gibt starke Menschen weiblichen und männlichen Geschlechts. Aber interessant sind doch eigentlich die Figuren, die immer damit sich kämpfen müssen, die eigentlich mehr möchten, als sie wirklich sich zutrauen. Und in diesem man ne, jeder hat seine Wünsche, Träume, Sehnsüchte, aber gleichzeitig auch Ängste, Befürchtungen, äh, Erkenntnis seiner Begrenzungen und sowas. Und daran wächst man ja in diesem Spannungsverhältnis. Und da werden ja auch äh, Romanfiguren nur spannend, wenn sie das sind. Und äh, deshalb so, äh, ich meine, da sind auch viele äh, Lektorinnen und Lektoren dran schuld, na, die dann immer sagen, ja wir müssen aber hier für unsere Leserinnen, weil 80 Prozent der Romanleser sind Leserinnen und die wollen starke Frauen haben. Na, dann habe ich ein schönes Beispiel von einem Roman. Die, die Principessa musste das heißen, das ist ein Roman, der spielt in Rom des 17. Jahrhunderts, er erzählt die Geschichte von Bernini und Borromini, die Entstehung des barocken Rom. Und das wird dann ins Italienische übersetzt. Und dann, also die deutsche Ausgabe, die Principessa, vorne drauf ein Frauenkopf. Die italienische Ausgabe bei Mondadori, also ein sehr guter Verlag, vorne drauf von Bernini. Und das Ganze hieß La Conjura di Bernini, also mhm. der, die Verschwörung des Bernini. Und da habe ich dann die Lektorin gefragt, ja, wie ist denn das? Sind da nicht auch äh, die meisten Leser, Romanleser, Leserinnen, ja, ja, aber warum dann nicht diese Identifikationsfiguren? Da haben gesagt, die italienischen Frauen, die interessieren sich halt mehr für Männer. Das, das leuchtet mir dann auch ein, weil ich werde auch oft gefragt, ja, warum Frauen bei mir im Zentrum stehen. Und sage ich, ja, ich interessiere mich mehr für Frauen. Ist einfach so. Ne? Mhm. Und, aber es hat vielleicht auch noch was damit zu tun, dass Frauen im... Oder ich fange es mal umgekehrt an, um mir nicht die Finger zu verbrennen. Dass Männer, wenn Männer so sind, wie Männer gerne sein würden, nämlich zielstrebig, äh, äh, konsequent, ne, diszipliniert. Wenn sie alles das sind, sind sie als Romanfiguren absolut unbrauchbar. Nein, die Charaktere ne? müssen immer irgendwie ja. ähm, Brüche haben. Ja. Und die müssen, die müssen ja menschlich sein. Ja. Ja. Du kannst ja äh, nicht irgendwelche Figuren nehmen, die, die jetzt vollkommen glatt und ohne Ecken und Kanten ja. sind und wie du sagst, ja, die, die starken Frauen, die, die haben natürlich auch äh, nicht durchweg dann diese Power. Das ist, ich ja. glaube, das will keiner lesen, wenn du ja. das schreibst. Aber das ist in, wirklich inflatorisch, ja. in, inflationär heißt das Wort. Da würdest <lacht> inflationär du die, die mit den Frauen denen. in deinem neuen Roman würdest du die als stark bezeichnen? Eigentlich ja schon. Du schreibst ja über eine Fotografin. Und ja, aber ich habe auch dieses Wort, kann ich, äh, mhm. diese Bezeichnung kann ich eigentlich auch nicht mehr hören, okay. obwohl die wahrscheinlich auch im Zweifel wieder hier auf dem Klappentext. Nein, hier steht zwei nicht. Frauen, zwei Leben, eine Fotografie. Nein, da haben wir Glück gehabt. <lacht> also nicht zwei starke ja. Ja. Wir werden uns ja trotzdem gleich noch einen Leseausschnitt ja. auch von euch beiden anhören, dann können wir ja auch nochmal beurteilen. Aber Stärke zeigt sich ja auch nicht nur durch solche Charaktereigenschaften, sondern wie du auch meintest, Schwäche zuzugeben kann ja auch Stärke sein. Es genau. muss ja nicht immer irgendwie so kämpferisch vor sein. Da auch wieder ein Spruch von meinem Vater, lieber fünf Minuten Feiger als ein Leben lang tot. Ja, das hat er sich im Krieg. Ja. Und das habe ja. ich auch einmal gehabt in einer Situation, wo ich wirklich die Hosen so gestrichen voll hatte, ich habe Höhenangst und ich sollte einen kleinen Rundflug machen in so, einem kleinen, in so einer kleinen Kiste, mhm. so einer kleinen Blechkiste, zwei Sitzer. Und ich sitze da drin und habe gedacht, das ist ja wie wenn ich in einem R4 sitze und der fliegt gleich. Und da habe ich gesagt, nein, danke. Und da habe ich mich erinnert an meinen Vater, lieber fünf Minuten Feige, als ein Leben lang tot. Ich wäre zwar nicht abgestürzt, aber ich hätte einen Herzinfarkt gekriegt. Aber du bist noch hier, das freut mich sehr. Ja, ja, ich bin überlebt. auch mit der Bundesbahn gekommen. Das ist zwar ein bisschen langsamer, aber das ja. ist dann, ist dann in, dem, äh, ja. auf, in der Ebene, wo Menschen sich auch aufhalten Ich hatte soll. letztens so einen Flug, es wackelt auch sehr, wenn man ja. in der Luft ist. Also vielleicht ganz mhm. gut, dass du das mit der Höhenangst nicht gemacht hast. Diese Propellermaschinen sehen sehr gefährlich Eben. aus. Ja, aber da wir noch ein bisschen lesen wollen, würde ich sagen, starten wir vielleicht gleich mit dir und gehen danach zu dir über. Ich würde nur noch ganz, ganz kurz alle zuschauen unsere Gewinnspielfrage formulieren. Denn natürlich gibt es auch heute wieder bei euch beiden ähm, ja, ein kleines Gewinnspiel und zu gewinnen gibt es die Storyboxen, die wir schon den ganzen Tag verlosen. Und die Frage könnt ihr theoretisch schon beantworten, wenn ihr eben den beiden gut zugehört habt. Und zwar lautet sie, welche unserer beiden Gäste wurde durch das Tagebuch der eigenen Großmutter zum Schreiben inspiriert? Wenn ihr aufgepasst habt, könnt ihr das in Chat beantworten. Du, nicht so einfach. Ist nicht nee, so einfach. Du so einfach. kennst die Antwort nicht. Ist auch also ich, schwierig. Muss, ich muss noch mal nachgucken. Das ist okay. Vielleicht ja. kommen wir im Laufe des Gesprächs auch noch mal drauf. Aber auf jeden Fall darfst du uns jetzt ein bisschen was zu deinem wunderschönen Buch erzählen. Und erzählen? Deine, vielleicht noch so eine kurze Einleitung. Wir haben ja schon gesagt, ja. es geht um eine Fotografin. Ja. Das spielt in der DDR, meines Wissens. Also, das spielt in Westdeutschland und in der DDR in den 50er Jahren. Da sind wir wieder ähm, bei den starken Frauen. Ähm, <lacht> Also inspiriert hat mich zu diesem Buch eine Pressefotografin, die du kennst sie mit Sicherheit, Barbara Klemm. Mhm. Du bist bestimmt auch FAZ-Leser. Also ich lese die FAZ relativ häufig, da ist fast jede Woche noch ein Foto von ihr drin. Sie hat im Grunde das gemacht, was wir versuchen mit unseren Romanen machen, zu machen. Sie hat eine Chronik der jüngeren deutschen Geschichte geschaffen als Pressefotografin. Also das sind teilweise ikonische Fotos von, der, von den Bildern der Einheit. Und sie hatte halt auch so das ganz besondere Gespür dafür. Dann, sie stand dann auf einem ganz bestimmten Platz und das waren dann eben Bilder, die hatte sonst keiner. Und ich fand sie schon immer irgendwie faszinierend. Und dann habe ich sie auch noch getroffen persönlich mhm. bei einer Auktion ihrer großformatigen Bilder der Einheit in Frankfurt. Und da hat sie mir eigentlich, sie konnte zu jedem der Fotos so eine kleine Geschichte erzählen. Also zum Beispiel durch welche verbotene Tür sie gegangen ist und über welche Absperrung sie klettern musste, um dann plötzlich ganz alleine Willy Brandt gegenüber zu stehen als Einzige. Und dann hatte sie eben das super Foto. Aber sie sagt auch, es waren auch super anstrengende Jahre. Sie ist jetzt, wird dieses Jahr 81. Und ähm, also sie hat mich inspiriert. Das ist jetzt nicht ihre Biografie. Ich konnte sie auch schlecht fragen, äh, darf ich einen Roman über sie schreiben? Das will ja keiner. Also, ja, und vor allem bist du dann ja, als Autorin total gebunden. Dann bist du total ja, gebunden. Und äh, also Roman ist schwierig. Natürlich ja. hätte man ein Sachbuch schreiben können. Also sie war und so. Und dann hing in dieser Auktion auch noch ein Foto von einer von einer Turnerin in so einer maroden äh, Halle. Da hing die ganz oben unter de der Decke an den Ringen und es war eigentlich noch ein Kind. Und ähm, also das, war, das war so, hatte so viel, ähm, ja, das hat einem diese ganze äh, Tragödie, diese, dieses Leistungssports in der DDR, das hat eigentlich dieses Bild alleine schon ausgedrückt. Und dann habe ich angefangen, habe ich so gedacht, das könnte was sein, die, die zwei zu verflechten. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe dann einen Spiegelartikel gefunden über eine Leistungsturnerin, Christiane Fröhlich hieß die. Der Spiegelartikel hatte den Titel Feuer unter den Waden. Also der, da wurden eben diese Methoden äh, beschrieben, wenn die Beine nicht mehr hochhalten konnten, dann wurde, hat der Trainer ein Feuerzeug drunter gehalten. Im Breitsport nennt man das Barren. Ja, das, ich hoffe, das gibt es nicht mehr. Ja. Und äh, ja, also dann irgendwann dachte ich, du musst diese beiden... Äh, Personen nehmen und die musst du verflechten. Und dann natürlich ähm, kam letztlich, also das, der große Schicksalstag ist dann der Mauerbau im August äh, 1961, wo sie sich dann, ähm, ich will es ja jetzt nicht spoilern, also äh, letztlich ähm, für beide ist das dann ausschlaggebend, dieser eine Tag, der 13. August war es, glaube ich, Sonntag. Ja, und ich würde jetzt eine Stelle lesen. Mhm. Ähm, das ist über die Christiane, über die Christine, in meinem Buch heißt sie Christine, die Leistungsturnerin. Und zwar hat sie, aus, sie ist noch nicht im Sportinternat, sondern sie wohnt noch in der Bernauer Straße, direkt an der Grenze zwischen zwei Sektoren. Das ist im Jahr jetzt 1958 und sie bekommt aus dem Westpaket ihrer Oma ein Rockgeschenk zum Geburtstag, 16. Geburtstag und zieht den, äh, ganz kurz bevor ihr Vater sie ausnahmsweise mit dem Moped in die Schule fährt, zieht sie diesen Rock an. Er machte große Augen und lächelte ihr dann verschwörerisch zu. Na, wenn das mal keinen Ärger gibt. Der Fahrtwind fuhr ihr unter den Rock, die nackten Beine entlang und streichelte ihre Haut. Sie hielt das Gesicht in die Morgensonne, als sie die Bernauer Straße entlang fuhren. Mama Leise schloss gerade ihren Friseurladen auf und winkte ihnen zu. Als sie über den Zonenübergang kamen, legte er zwei Finger an die Stirn und grüßte die Grenzer, die heute am Kontrollpunkt Dienst taten. Man kannte sich, schließlich kam man hier mindestens zweimal am Tag durch. Einer der Beamten nickte ihnen zu und deutete auf Christines Rock und hielt den Daumen in die Höhe. Christine winkte ihm lachend. »Wenn du aus Leipzig zurückkommst, gehen wir zwei beide mal zusammen über den Kudamm“, rief, rief Dietmar und drehte dabei den Kopf zur Seite, damit sie ihn hören konnte. Jetzt waren sie im sowjetischen Sektor. Dietmar musste einige Schlaglöcher umfahren. »Darfst dir was aussuchen, vielleicht ein passendes Oberteil zu dem Rock. Hast ja noch gar kein Geschenk von mir bekommen.« um 8.30 Uhr stand Christine pünktlich mit durchgedrücktem Rückgrat neben den anderen Schülern ihres Jahrgangs beim wöchentlichen Fahnenappell. Pioniere und FDJ-Mitglieder, Augen geradeaus, kommandierte die harte weibliche Stimme links um, stillgestanden. Ein kräftiges, hochgewachsenes Mädchen mit langen Zöpfen, das drei Plätze weiter rechts neben ihr stand, reckte den Kopf ein Stück nach vorne, wandte ihr das Gesicht zu. Dann stieß sie ihre Nachbarin an, deutete auf Christines Beine und tuschelte etwas. Diese stieß die nächste an und die wiederum die übernächste. So ging es weiter, bis die Direktorin auf die Bewegung und Unruhe in der dritten Reihe aufmerksam wurde und mit durchdringender Stimme fragte, was ist da los? Das Mädchen mit den Zöpfen antwortete ohne zu zögern laut und deutlich. Als Gruppenvorsitzende melde ich Gehorsamst. Margold trägt einen Tellerrock mit Petticoat. Margold, vortreten, befahl die Direktorin und Christine tat, was sie sagte. Als einige Schüler kicherten, wurden sie von der strengen Direktorin zur Ordnung gerufen. Dann kam sie von ihrem Holzpodium herunter, bückte sich ein wenig und inspizierte genau den aufgebauschten Rock aus festem Popelin, unter dem der Petticoat hervorblitzte. So, so, Margold, oben Osten, unten Westen. Das ist nichts anderes als eine Provokation. Sie baute sich vor Christine auf und stand so dicht vor ihr, dass diese jedes einzelne der kleinen dunklen Härchen ihres Damenbarts unter der scharfen dünnen Nase zählen konnte. »Verlassen Sie auf der Stelle die Formation und verfolgen Sie den Appell dort hinten von der Mauer aus, aus der Distanz. Wegtreten.« Christine gehorchte und sah aus dem Augenwinkel, wie ihr das große Mädchen mit den Zöpfen einen Blick voller Häme zuwarf. Als der Fahnenappell beendet war, wurde sie zur Direktorin gerufen. Sie wünschte sich an einen anderen Ort, während sie ihr in dem nüchternen, neuen Büro gegenüber saß. Ihr fielen die vier Buntstifte auf, die exakt im rechten Winkel zu der lindgrünen Schreibtischauflage aus PVC angeordnet waren. »Wo sie diesen Rock her habe, fragte die Direktorin. Christine blickte ihr in die kalten Augen, erinnerte sich, dass sie sie nicht direkt ansehen sollte und senkte die Lieder aus dem Westpaket meiner Oma zu, zu meinem Geburtstag. Der Satz formte sich in ihrer Kehle, doch kurz bevor er ihren Mund verließ, fragte sie sich, ob es sinnvoll war, Frau Link, die Wahrheit zu sagen, und sie entschied sich, besser zu schweigen. Ihr sei aufgefallen, dass sie, Margold, schon häufiger in solchen Situationen geraten und mehrmals unangenehm aufgefallen sei. Sie blätterte in einer Akte, die von einem ockerfarbenen Pappdeckel gehalten wurde. Christine schwieg. Es wurde Westpropaganda in Form von journalistischen Erzeugnissen bei dir gefunden, ein Blatt mit düsteren Zeichnungen von fehlenden Gliedmaßen im Schulheft, Südfrüchte, eine schwarz gefärbte Strähne im Haar, aber dann seit einigen Monaten nichts. Man hätte glauben können, du seist geläutert. Frau Link sah sie an und schien zu überlegen. Nach einer Weile sagte sie leise, zu meinen Aufgaben gehört es, schädliche Einflüsse des Westens auf die Jugend zu bekämpfen. Das war eine sehr, sehr gute Stelle, um diese Strenge schon zu zeigen, die da irgendwie durch Frau Link gezeigt wird. Ich ja. bin ganz froh, dass meine Schulzeit nicht so ja. aussah, aber auch das mit dem Feuerzeug war mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Wir waren mhm. in Hohenschönhausen, da wurde einem auch schon sehr, sehr viel so über die DDR-Zeit erzählt. Aber sehr, sehr spannend, dass man da selbst so an Kleidungsstücken schon... Ja, festkommt. wart ihr da in dem ja. Untersuchungsgefängnis? Oder? Genau, das Aha, hat ja dann ja. eher jetzt nicht mit ja. Schulzeit zu tun, ja, weil ja. er hat so sehr viel auch davon erzählt ja. und das war super spannend. Ja, ich bin auch historisch nicht so bewandert wie ihr beide logischerweise, aber das ist dann immer, ja, diese Einblicke sind sehr schockierend und ich bin sehr ja, dankbar, das dass ich in der Folge so Zeit. Her. Ja. Das ist es ja, ja. ja. das war jetzt mit den Zeitzeugen. Ihr habt ja beide erzählt. Ihr kennt jetzt ja sogar noch Menschen, die sogar im Zweiten Weltkrieg mitkämpfen würden und oder, würden mussten. Ich kenne auch Menschen aus meinem aus dem Ersten Weltkrieg. Mein Großvater. Auch noch, ja. der, war, der war, 28, als er in den Ersten Weltkrieg reinging. Ja, aber wann ist mhm. er geboren? 86. Ja, okay. Großvater, nicht Vater, Großvater. Und der, hat, der ist 95 Jahre alt geworden. Der saß so, er lebt nicht mehr. Nein, nein, jetzt ja. nicht mehr. Jetzt nicht ja. mehr. Ja. In mir lebt er ja. noch fort. Ja. <lacht> nein, aber die haben wir hier beim Traumpalast gebrauchen, mhm. weil die Sprache mhm. ist ja, ja, mir ja. dadurch präsent. Ja, und beim ja. Traumpalast, war direkt eigentlich eine super Überleitung, falls ich ja. das direkt klauen darf. Ähm, eben wurde schon mal kurz die Ufa angesprochen. Ja. Für all die es nicht wissen, ist so eine sehr traditionsreiche Filmfirma in Deutschland. Die größte in Deutschland. Die größte, genau, und auch super erfolgreich. Und die haben ja. einen Trailer gemacht zu der Traumpalast. Und den würden wir uns ganz kurz ansehen, bevor okay. es mit deiner Lesung losgeht. Das sah jetzt schon sehr nach 20ern aus, so von der Kleidung her ist das ja. richtig? Ich weiß doch äh, noch ein bisschen was. <lacht> wahrscheinlich alles von Craig Gatsby, aber mal ja. hin magst du uns so ein bisschen was zu deinem Buch erzählen? Warum ja. die 20er das ist jetzt genau 100 Jahre. Wahrscheinlich ja, Jahre. also sagen wir mal ein bisschen holzschnittartig. Mhm. Bei einer Familie in Deutschland habe ich die Geschichte der Nazizeit erzählt und dabei ist natürlich immer die Frage für mich da gewesen, wie kann es sein, dass eine Kulturnation wie Deutschland mit Menschen, die Kant und Goethe und Schiller im geistigen Gepäck haben, wie konnten die einer Barbarei wie Hitler verfallen, wie dem Nazitum verfallen? Und Erich Kästner hat mal gesagt, Hitler konnte man nicht 1933 aufhalten, sondern das hätte in den 20er Jahren geschehen müssen. Und so habe ich mich eigentlich so aus historischem Interesse immer mit den 20er Jahren beschäftigt, hatte aber überhaupt keine Idee für eine Geschichte. Und dann fiel mir plötzlich ein, dass in meinem ersten Roman, das Bernstein-Amulett, der geht los mit einer Hochzeitsgesellschaft und diese Hochzeitsgesellschaft, da sitzen dann auch die Eltern des Bräutigams und sie ist eine ehemalige Uferschauspielerin, und, die aber da im Rollstuhl sitzt bei der Hochzeitsfeier ihres Sohnes und an ihrer Seite ein äh, äh, äh, gebrochener Mann, der früher ein Lebemann war, von dieser Zeit als Lebemann zeugt noch die Nelke in seinem Knopfloch, die aber so falsch ist wie das Gebiss in seinem Mund. So steht das im Bernsteinamulett, amulett mhm. Und der war früher Finanzdirektor der, der UFA. Und so bin ich dann auf die UFA gekommen. Schon wieder so ein und, Ja, das sind dann sozusagen bisschen. aus meinem Buch selbst heraus, also Figuren aus meinem Buch, haben mhm. äh, wir da auf die Sprünge. Und dann habe ich gedacht, da, da möchte ich eigentlich wissen, wie haben die sich kennengelernt. Die spielen da nur eine ganz kleine Rolle im, im bernstein -Amulett. Wir sind in der Verfilmung, äh, charmanterweise von äh, Nadja Giller und Walter Tiller, äh, äh, umgekehrt Nadja Tiller und Walter Giller gespielt worden. Und da wollte ich wissen, wie sind die zusammen? gekommen und was hat es damit auf sich gehabt und so bin ich auf die Ufer gekommen und mhm. habe gesehen, dass die Ufer ein unglaublicher Spiegel der 20er Jahre ist und so ist der Traumpalast, sind im Grunde drei Romane in einem, nämlich erstens die alles andere als konventionelle Liebesgeschichte von Konstantin, Genantino und Rahel, zweitens die Geschichte der 20er Jahre in ihrer ganzen politischen, gesellschaftlichen, künstlerischen, libidinösen Widersprüchlichkeit und drittens die Geschichte der Ufer, der ersten Traumfabrik Deutschland, die deutsche Antwort auf Hollywood, mhm. und die Entstehung des Films. Und das ist auch eine Besonderheit. Der Film ist ja die einzige Kunstgattung, deren Entstehen wir von Anfang an verfolgen können. Alle anderen Kunstgattungen verlieren sich ja im Dunkel der Zeit. Vor vielen Tausend Jahren Literatur, Musik, mhm. so weiter. Vor vielen Tausend Jahren. Wir wissen gar nicht genau, wo die Anfänge sind. Aber beim Film wissen wir das. Die Anfänge sind Kirmesvergnügen für einen Groschen. Man auf der Bühne kriegt eine Torte ins Gesicht, man lacht. 30 Sekunden fertig. Und zehn Jahre später gibt es so riesige Filme wie Dr. Caligari, äh, Dr. Mabuse, äh, Die Nibelungen, äh, die äh, Metropolis, also wirklich Ikonen der Filmgeschichte. Und das erzähle ich in diesem Roman. Mhm. Und äh, du hast von der Frau angefangen, ich erzähle dann ein bisschen was vom Mann. Sehr Und so, geht's, so geht dann. <lacht> aber äh, vom Umfang her sind es auch drei Romane in einem, oder? Nein, das, äh, das ist der erste Band, das sind zwei. Also es sind, äh, sieht aber so es aus, geht, tatsächlich. das 800 Seiten Das sind 800 Seiten. Und äh, erzählt von äh, 1917, von der Gründung der UFA bis äh, 1925. Und äh, der zweite Band, an dem ich jetzt arbeite, der geht dann mhm. bis 1933. Mhm. Und ich fange da an, wo die Geschichte anfängt. Alles klar. Ach, was war das Leben doch für eine großartige Erfindung. Bester Laune verließ Konstantin Reichenbach, 33 Jahre jung und von Freunden wie Verwandten Notino genannt, seine Siebenzimmer-Junggesellenwohnung am Gendarmenmarkt und trat hinaus auf die Straße, wo ihn heller Sonnenschein empfing. Mit dem Elfenbeingriff seines Spazierstocks rückte er seinen Strohhut in die Stirn und nachdem er die champagnerhafte Frühsommerluft mehrere Male in seine Lungen hatte strömen lassen, tauchte er in das Gewusel der hin- und ereilenden Menschen ein, um eins zu werden mit dem pulsierenden Wogen im Herzen Berlins, wo an diesem herrlichen Meilenmorgen im Jahre 1917 von dem in Europa wütenden Krieg nicht das geringste zu spüren war. Das neueste Operettencouplet vor sich hin pfeifend Ganz ohne Weiber geht die Schose nicht, zwinkerte er einem hübschen Dienstmädchen zu und kläffte aus lauter Übermut eine Katze an, die tatsächlich darauf hereinfiel und sich erschrocken in die Laubkrone eines frisch erblühten Lindenbaums rettete. Heute, so seine Hoffnung, würde sein Leben endlich wieder in jene erfreulichen Bahnen zurückkehren, die der liebe Gott oder wer auch immer sein Schicksal leitete, seit Anbeginn der Schöpfung für ihn vorgesehen hatte. Zwei Jahre war er an der Front gewesen, zwei Jahre hatte er in Schlamm und Dreck gewühlt und kaum eine Nacht in einem richtigen Bett geschlafen, zusammengepfercht mit wildfremden Menschen in kalten, feuchten Unterständen oder übelriechenden Notquartieren, während der Tod ihm bedrohlich nah auf die Pelle gerückt war. Seine halbe Kompanie war bei einem Giftgasangriff der Engländer verreckt und bei einem Sturmtrupp auf einen Hügel, auf dem es nichts als eine leerstehende Scheune zu erobern gegeben hatte, waren die Dutzende seiner Kameraden vom französischen Granat in Stücke gerissen worden. Und wenn er nachts keinen Schlaf fand, weil er die Erinnerung nicht loswerden konnte, starb sein Freund Leo Hengstenberg, mit dem er schon zur Schule gegangen war, wieder und wieder in seinen Armen, blutend wie ein abgestochenes Schwein. Nein, im Gegensatz zu den abertausenden Idioten, die immer noch wie im Sommer 1914 hurrabrüllend in ihr Verderben zogen, war er von diesem Wahn kuriert. Er war für dieses Leben nicht geschaffen. Doch zum Glück würde der Irrsinn für ihn jetzt ein Ende haben. Er selbst hatte es an diesem Vormittag in der Hand, vom Dienst an der Front befreit zu werden. Obwohl die in einer Stunde beginnende Konferenz im Kriegsministerium stattfand, trug er zivil. Er war heute nicht in seiner Eigenschaft als Oberleutnant des Kaiser-Alexander-Garde-Regiments Nummer 1 gefragt, sondern als Vertreter der familieneigenen Handels- und Kreditbank. Dank seines Talents, sich überall Freunde zu machen, sowie unter kluger Nutzung der Beziehungen, die seine Eltern bis in die höchsten Kreise von Wirtschaft, Politik und Militär unterhielten, war es ihm gelungen, eine Reihe höchst einflussreicher Herren an einem Tisch zu vereinen, die ihm hervorragend geeignet schienen, sein privates und berufliches Wohl in der von ihm erwünschten Weise zu befördern. Doch da er wusste, dass Tüchtigkeit allein niemals reicht, um ans Ziel zu gelangen, suchte er wie jeden Morgen den kleinen Blumenladen an der Ecke des Gendarmenmarkts auf, um eine Nelke zu kaufen, sein persönlicher Glücksbringer, den er sich täglich ans Revers steckte. Außerdem bedeutet in England, wo er vor dem Krieg bei der Londoner Baringsbank in die Lehre gegangen war, das Tragen einer Nelke im Knopfloch, mein Herz ist frei. Und sein Herz war immer frei, auch wenn er drei Freundinnen gleichzeitig auf einmal hatte. Das so, ein sehr, sehr schöner Anfang. Ich freue mich, dass die Nelke vorgekommen ist, von der hatten wir es ja gerade schon. Die Nelke, genau. genau. Das war aus dem Bernstein-Amulett, mhm. weil der, der als gebrochener Mann da mit der Nelke sitzt, habe ich das dann natürlich aufgegriffen, ja. weil ich nehme meine Figuren so ernst, äh, als, was heißt, als wären sie äh, lebende Sind's Figuren. Das sind lebende Moment, Figuren ja. für mich. Na, die sind so real wie meine Freunde und Bekannte und, und, und, und, und meine Familienangehörigen. Mhm. Na, und so hat, äh, haben mir also die uralten äh, Mitglieder des Bernstein-Amuletts dann den Weg geebnet in den Traumpalast. Ja, was ich da gerade total mag, hat das gar nichts mit den 20ern zu tun, aber wie gut dieser Charakter gerade eingeführt wurde, wie man ihn hm. direkt dann charakterlich einschätzen konnte, das ist super gut gelungen. Also ich würde ganz kurz mal an die Zuschauenden abgeben, denn wir haben ja auch noch ganz viele Leute, die im Chat mitschreiben und sicherlich ja Fragen haben und wir müssen das Gewinnspiel noch auflösen. Deswegen würde ich kurz an Steffi übergeben. Ja. Sehr gerne. Also ich kann schon mal spiegeln, dass wir sehr viele Fans von euch beiden bei uns im Chat haben und es sind sehr viel sehr glücklich, dass ich gegen Geld und für Leidenschaft entschieden wurde und dass die Elternzeit so produktiv genutzt wurde damals. Also vielen Dank dafür. Und äh, was viele umtreibt, ist die Frage der Recherche. Also das ist ja ein, ein Aushängeschild des Genres, dass es sehr auf... Ähm, realen Fakten basiert oder zumindest davon mindestens inspiriert ist. Also wie viel Zeit plant ihr für die Recherche ein? Wie lange dauert das bei euch? Das kann man ja gar nicht abgrenzen. Also ich, hab, ich, ich weiß, dass, das, dass manche Autoren machen das so. Die schreiben und dann äh, so die halbe Woche wird geschrieben, die halbe Woche mache ich Recherche. Bei mir ist das, geht das immer fließend ineinander über. Es ist ja immer dann auch die Gefahr, dass man sich dann auch so ein bisschen drin verliert. Man muss dann unheimlich aufpassen. Und bei weitem findet man nicht alles im Internet, das ist leider so. Also gerade, wenn man weiter zurückgeht, also für das Buch Zwei Handvoll Leben, das, sind, das Spiel fängt ja an, 1913, und da sind wirklich Stolpersteine in jedem zweiten Satz. Ja, wie weit war denn Berlin schon elektrifiziert? Wo gab es denn fließend Wasser? Dann habe ich reingeschrieben, da, da ähm, habe ich geschrieben, das blaue Straßenschild, prompt kriege ich eine Amazon-Kritik, die Berliner Straßenschilder sind weiß und nicht blau. Ja. Also das ist jetzt, hat jetzt gar nicht so viel mit der Historie zu ja. tun, aber die, ähm, die Leser, es gibt welche, ja. die passen da ganz genau ja. auf und man muss sehr genau sein. Und ich habe dann immer massenhaft wirklich Sachbücher ja. äh, aus der Zeit, also man muss, wirklich schon, man muss da schon sehr einsteigen. Und da, was auch ich, äh, Entschuldigung, ähm, eine, eine Bekannte von mir, die auch in dem Genre schreibt, Die, die hat ähm, äh, Romane geschrieben, die wurden praktisch da wurde das Setting von einer Lektorin sich ausgedacht und dann wurde das ausgeschrieben. Und da haben ganz viele gesagt, was, das ist was Historisches? Nee, das mache ich nicht, weil da muss man ja recherchieren. Und das ist viel zu viel Arbeit. Also das ist für manche Autoren mhm. einfach äh, zu viel. Es ja. ist Arbeit. Das muss also ich finde das gar sagen. nicht so viel Arbeit, ehrlich gesagt. Ja. Und Nein. Ich weiß vielleicht viel mehr Nein, Nein, nee, nee. das ist also ja. anders, weil ja. <lacht> natürlich müssen die, äh, also wenn ich solchen Fragen nachgehe wie im Traumpalast, wie kann es das sein, dass äh, die Menschen damals sich Hitler zugewandt haben? Ne? Dann muss das natürlich historisch alles einwandfrei sein. Aber es, ich finde, die Fakten kommen eigentlich fast alleine zu einem, wenn man weiß, was man erzählen will. Also wenn ich meine Figuren wirklich klar vor Augen habe, dann muss ich natürlich gucken, na, äh, sowas wie mit den Straßenschildern und sowas. Aber das, wenn ich weiß, wonach ich frage, finde ich die Antworten relativ schnell. Im Internet? Nicht im Internet, ich finde die überall. Und vor allem meine Roman. ich äh, begleite, ich werde immer begleitet, jetzt seit drei Romanen vom Professor Hürter. Das ist mhm. einer der besten Kenner des, äh, des frühen 20. Jahrhunderts. Mhm. Der ist der Leiter des äh, Instituts für Zeitgeschichte in so München. Brauche ich auch. Na, und, und der begleitet vom ersten Konzeptentwurf bis zum fertigen Manuskript alles. Mhm. liest er jede Zeile. Und so, also wenn mir da irgendwas für der läuft dann achtet er schon darauf, dass das dann korrigiert wird. Aber äh, es ist für mich was geradezu Magisches, dass wenn ich weiß, wie ich was erzählen will, dann kommen die Informationen. Aber ich muss natürlich die Sensibilität haben, wo ist was. Eine Szene, dieser Tino ist na Lodri als er das erste Mal dann anschließend der Rahel begegnet, da will er bella figura machen und springt in sein Cabrio mit einer Flanke rein und fährt los. Und da habe ich gedacht, oh Moment, na, kann der denn da losfahren? Ne? Damals hat man noch angekurbelt. Ne? Und damit kann man natürlich nicht bella figura machen, ne? wenn man mit dem Auto erstmal da kurbelt. Und dann habe ich aber recherchiert und das geht dann schnell. Da habe ich einfach geguckt, Anlasser. Na, und wo finde ich Anlasser? Und Anlasser gab es tatsächlich ein Audi Cabriolet 1917, das schon einen elektrischen Anlasser hatte. Ich muss die Sensibilität haben, wo können ja, die ja. Fallstricke sein? Ich kann unmöglich alles das wissen, was ich brauche. Aber es ist natürlich absolut wichtig, dass die Zeitumstände und die historischen Einbindungen und die gesellschaftlichen Ereignisse und Zustände sauber dargestellt sind, ja, weil sonst ist die ganze genau Fragestellung ja. Ist ja völlig idiotisch, wenn ich mich frage, wie sind die Menschen dazu gekommen, einem barbaren Wedler zu, zu folgen, wenn ich ihre Zeitumstände in der Sie ja geprägt sind und in denen Sie sich selbst entfalten und, und entwickeln, ich nicht sauber auf der Reihe habe. Mhm. Und äh, dass die historischen Romane für, all, allgemein für äh, Recherche berühmt sind, das will ich mal schwer in Frage stellen. Also da gibt es so sehr, sehr viele äh, und, äh, Romane. Also da merkt man, das ist im Mittelalter, weil es kein fließendes Wasser und kein, kein, keine elektrische Straßenbahn gibt. Ne? Also da ist leider auch wirklich vieles kaputt gemacht worden in Deutschland. Und wir haben eine großartige Tradition von historischen Romanen. Heinrich Mann, Lion von Leuchtwagen und so weiter, die wirklich Großartiges geleistet haben. Und da hat eine Kannibalisierung stattgefunden, die dem ganzen Genre sehr stark auch gestartet hat, weil eben doch manche, auch so wie du es gesagt hast, auch nee, das Recherchieren ist mit so umständlich, Na, dann wird dann lustig drauf losfantasiert und bewegen uns nicht im, im Mittelalter oder in der Renaissance, sondern in Phantasialand oder in Disney World. Mhm. Und das ja. ist schade drum. Aber sehr schön, dass es ja dann bei euch ja. also mit sehr, sehr viel Arbeit und einigen kleinen Schicksalshelfern sozusagen genau. so gut klappt. Ja, man hat natürlich die Lektoren, aber die, ja, die können, die können auch, ja auch nicht wissen. jeder Sache nochmal nachgehen. Ja. Ja, also also man muss schon, man muss es, vieles muss man schon selbst machen. Ja. Aber Ken, wir sind noch nicht so weit wie Ken Follett. Der hat, glaube ich, Den ganzen Stab. Und ganzen das habe ja. ich in Tübingen von alleine. Weil ja. Tübingen ist die Stadt mit der größten Klugscheißerdichte pro Quadratmeter <lacht> in Deutschland. Und ich bin mit der ganzen Professorenwelt in Tübingen bin ich befreundet. Und vernetzt. Das Und ich habe für jede Frage fünf Antworten. Also, das ist, also ja. da ist Tübingen wirklich die Insel der Seligen. Vielleicht vernetze ich mich dann jetzt mal mit dir. Das reicht nicht alleine. Also da brauchst du ein paar andere, aber viel klügere es Menschen als mich. Schon gelohnt, euch beide jetzt zu vernetzen. Leider sind wir schon am Ende der Zeit. Ich ja. könnte noch Stunden weiterreden, weil ich sehr, sehr viel gelernt habe. Gefühlt mehr als im Geschichtsunterricht heute. Wir müssen aber noch ganz schön das Gewinnspiel auslosen. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne sogar. Also die richtige Antwort auf die Frage ist, Wer denn äh, das Tagebuch von seiner Großmutter mit hat einfließen lassen in die Recherche, und da sind wir wieder beim Thema, war natürlich Katharina, das hat sie uns erzählt. Und äh, gewusst haben, dass sehr viele, aber gewonnen hat Istur einmal, dann äh, Ramona 1984 RL und Nenia Herzlichen Glückwunsch, ihr drei! Ja, herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank an euch ähm, für die interessanten Einblicke. Ich habe wirklich unfassbar viel gelernt und wünschte, ich könnte noch weiter zuhören. Aber danke, dass ihr da wart. Danke an euch, dass ihr so zugehört habt und Fragen gestellt habt. Vielleicht sieht man sich ja nochmal auf irgendeiner Lesung. Zum ja, sehr Beispiel. gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, das freut mich. Dann noch einen wunderschönen Abend und gleich geht's weiter. Okay. Hello to all my fans at Tolino Story Days. My name is Cecilia Hearn and I'm very excited to share my new novel, Summer Sprossen. It's about a character named Allegra Bird, whose nickname is Freckles. And she hears the expression, you are the average of the five people you spend the most time with. She instantly starts examining the five people in her life and what their characters say about who she is. But she realizes that she chooses a very specific set of five people, then she can shape her own character. It's a novel about identity, about connection, about loneliness, and about being comfortable in your own skin. And I really hope that you enjoy it.